Leute, so, so, wir sind live und in Farbe. <lacht> Müssen wir früher noch dazu sagen. Heutzutage nicht mehr. Ähm, ja, wir starten heute zum Eisenkron-Event. Hier sehen wir schon ein paar Sachen, die wir so freischalten können. Die das sieht ja mal hammergeil aus, genauso wie der Pathfinder. Äh, Dingens hier ist nicht so meiner und die Brawler eigentlich auch nicht so meins. Also, hier vom 13.8. bis zum 27.8. gibt es jetzt einen Solo-Modus äh, mit Octane-Modo. Okay, also wohl auch eine extra Karte, so wie es auch im Trailer aussah. Doppelte EP und ein Store und eigene Event-Packs. So, hier richtig gelesen, zeitlich begrenzt. Okay, ja. Kann lesen. Ja hier, der Skin sieht auch cool aus und hier, was haben wir hier, Die, das ist natürlich die, ja Mann, ich hab's nicht so mit Namen. <lacht> das sieht aus wie die Wingman und hier haben wir die Longbow, genau. Neben kostenlosen Belohnungen erhaltet ihr, als äh, gibt es Eisenkron, einige exklusive Objekte im Store. Okay, schauen wir doch mal. Also hier Okay, hier haben wir sogar eigene erreiche Platzierung 5, 4 mal. Und Octane, Spießrutenlauf, während du Rüstung trägst. Okay, und 50 Kills insgesamt. Ja, ja, ja. Okay, gibt's noch mehr. Bei 6 Tage. Okay, hier sieht man auch schon, schon, haben sie neu gemacht, dass man die zusätzlichen Wochen auch schon hier eingeblendet kriegt, wann die endlich anfangen. Woche 7 hat auch gleich gestartet. Ich habe die anderen Wochen noch lang nicht alle fertig, überall noch einen Haufen Zeug zu machen. Ich habe einfach keine Lust, dieses Zeug extra, nach, diesem extra nachzujagen. Aber ja, das Eisenkrone-Event nehmen wir auf alle Fälle mit. Also Platz 5. Feuerring, 50 Kills, 25.000 Schaden und 20 tägliche Herausforderungen. Ja, das wird ich. Tägliche Herausforderungen. Scharschützen, Gewehrkills. Okay, zwei Stück. Einer noch. Okay. Gut, Lifeline Care Package. Aha. Total unsinnig, dass man jetzt hier noch tägliche Herausforderungen machen muss. Oh, da sind es tägliche Herausforderungen. Die hier gemeint. Wird mal schauen. Äh, genau, haben wir uns angeguckt. Loadout. Okay. Wir haben hier... Neue Stufe freigeschaltet. Okay, Elster. Skin. Wir behalten hier das Regenbogenpony drin. Die Auslöschung ist nicht so meins. So, Bangalore oder Rev. Wir probieren als erstes mal mit Ref. Ja, Bangalore natürlich. Apex, Solo, zeitlich begrenzt. Und ab in die Action. Action, Action. So, haha geht Schnell die Suche, aber ist ja auch klar, jeder will jetzt hier mitmachen, will sich's angucken. Da wird viel los sein. Ja, Chat ist aktiv, bringt nur nichts. Bin ja allein, ich ja, keiner. hier. schön Bangalore. Und dann schauen wir mal, was hier so läuft, wie es abgeht. Controller ist umgestellt, alles gut auf Shooter umgestellt. Ich habe eigene Profile in meinem Controller, eins für Shooter und eins für andere Spiele. Rockclick und so. Läuft. Ich bin schon mal nicht der Champion, weil ich den Modus noch nie gespielt habe. Nächste Runde dann. Schauen wir mal. <lacht> Solo-Start. Oh, Solo-Start. Okay. Ähm, keine Ahnung. Ist das schon gleich der. Okay. Krass. <lacht> wir landen hier. Ist krass, dass hier gleich der Ring angezeigt wird. Schon mal die erste Veränderung. Wir landen in der Nähe vom Ring, aber nicht im Ring. Ich weiß nicht, einige werden wahrscheinlich hier gleich in der Hot Zone landen. Vielleicht da, wo sich der Ring und... Ja, ping natürlich trotzdem. <lacht> ich werde auch oft genug die Gegner pingen. Ja. Das ist jetzt hier natürlich, jeden Schritt, immer man hört, ist ein Gegner. Muss man sich nicht drauf, muss man nicht denken, oh, ist es Freund oder Feind? Ist immer Feind. Immer guter Lootout. Bei den Anfang, ja, okay. Okay. Geht's gleich schon ab. 60 Einzelleute hier am Start. Okay, besserer Helm. Schon mal gut. das Visier. Okay, direkt über mir geht's ab, glaube ich. Das gucken wir uns auch gleich mal an hier. Ob wir da mitmischen können. Okay. Sehr gut. Irgendwie hängt zurzeit mein R2-Knopf als. Okay, der hat nicht mehr viel. Sehr schön. Präzision läuft. Kill Erster Kill drin. Wir rüsten hier gleich um. Okay. Der Ring schließt sich Ja. Nicht so gut. Wir brauchen auf jeden Fall noch einiges an schwerer Huhn. Wir laden uns hier kurz mal auf. Ein Kill schon mal eingefahren. Da lumpig. Der hat er ja halt gar nichts mehr. War schon komplett down von dem vorherigen Fight. Oh, Roby, Roby. ist hier? Okay, hat auch schon... Auf jeden Fall mal, wir gucken mal, was wir hier so dabei haben. Okay. Keine Ahnung, der wollen wir noch mitnehmen. Okay. Wir gehen hier durch den Canyon. Guck aber nochmal hier nach, weil wir brauchen ganz dringend schwere Mun. Okay, wurde alles schon geplündert. Drüben wird es auch schlecht aussehen. Ich könnte noch runtergehen. Ja, ich habe noch Zeit. Ich gehe noch ins untere Stockwerk von hier und schaue noch, was es da so gibt. Machen aber die Friedenstifter rein. Okay. Und jetzt da mal ein bisschen mehr Muni. Müssen wir dann gleich wieder aufräumen. Okay, Alternator. Ah, schwerer Muni sieht ganz schlecht aus. packen hier mal ein Package mindestens weg. Okay, und die Kiste hier noch. Okay, sehr schön. Sehen wir sich hier irgendwo was bewegen. Ja, stimmt. Wiederbelebungsding ist natürlich auch nicht da. Habe ich jetzt ganz nebenbei echt drauf geachtet. Natürlich klar, bringt ja niemand was. So, wir schauen uns hier mal den Canyon an. Da gibt es ja auch noch Lootboxen. Okay, da war schon jemand. direkt vor uns in irgendwo fights Schauen wir doch mal vorbei, was da so abgeht. Ab da unten. Bin schlecht mit der Deckung. Immer ganz ruhig sein. Äh. Also, eine Person, die irgendwo allein rumstracks, ist natürlich schwieriger zu sehen, wie ein ganzes Team. Sonst Ganz immer. Keiner hat mir irgendwelchen Loot übrig gelassen. Alles unterwegs zum Ring. Ich alles gut hier im Auge behalten. Wenn man allein hier auf alles achten muss. Natürlich, okay. Geballert. Gucken wir uns mal hier den Turm trotzdem noch an. Ob hier eh. Okay, nicht weit weg. Mal hoch. Oh, da drüben ist einer. Meins. Puh. Okay. Machen wir mit. Da machen wir doch mit. Jetzt sind wir dabei? Wir holen uns den, der übrig bleibt. Oh, schauen wir gleich mal, was die Zone so taugt. und ja, Untenischer? Wo ist er hin? Haben noch hier gehört? mal ist eh weit genug weg Ja, jetzt kommt irgendwo einer links von jetzt sich irgendwo einer ah Mann ah Mann 3500 Kills das ist ein Matchmaking du bist in einer Todeszone ja Okay, der hat uns weggeblasen hier. Mit der Spitfire komme ich irgendwie auch nicht mehr so gut klar wie damals. Weiß auch nicht, was die bei der geändert haben. Naja, erster Versuch. Ein Kill. Der war Papillomäßig. Er ja, hätte die Shotgun rausholen müssen. Hätte ihn wahrscheinlich gehabt. Speedfire, die kann man irgendwie nicht mehr so richtig gebrauchen. Die schießt einfach zu langsam für den Nahkampf und ist zu ungenau für den Fernkampf oder einen Mittelkampf. Das ist einfach nichts. Ja, ist ja. So Dann lieber eine 301, die schießt wenigstens schneller. Ich hätte wahrscheinlich auch noch aufsetzen können, wäre wahrscheinlich auch schon wieder fertig gewesen. Der hat auch gleich auf einen Trist mit 3500 Kills. Das ist einer, der das hier scheint, jeden Tag 24-7 spielt. Ja. ist auch schon wieder bester Champion, ey. 34 Wins. Okay. Ähm, okay. Wäre der Platz hier auch wieder gut? Mach den Platz einfach weil der hier auch nicht schlecht wäre. Gehen wir da hin. Wir gucken mal was da so los ist. Sonst ist hier immer relativ viel los. Gucken wir mal wie es jetzt aussieht. ist natürlich jetzt gut möglich, weil jetzt das Loot-Schiff da drüber fliegt, dass einige aufs loot -Schiff gehen und da drüber dann abspringen. Müssen wir mal schauen, wie es sich so entwickelt jetzt. Ja, also auf dem Schiff geht es hier schon übelst ab. Wir gucken hier ja gleich, dass wir ja, gut, Loot an dem Mann kriegen. Vielleicht mache dann der Spitfire. Ja, 11, 45 ist jetzt auch nicht so. Ja, Longbow. Mal etwas besser. Und hier. Ah, die hier. Gut. Okay. Vielleicht rechts von mir irgendjemand. Gucken wir uns doch mal an. Jetzt gucken mal, so wir alle hier drüben irgendwo Nee, nicht mit mir mein Freund. Nehmen wir uns hier gleich einen. ein anderer Zug. Bei der nächste kommt, Schüsse, hat sicher irgendjemand gehört. Da nachladen und weiter geht die Geschichte. Okay, noch kein Rucksack. Da ist einer. Sehr schön. Helmhammer. haben wir. mehr. Na gut, das Viech, ey. hey. schon wieder am Rad. Das ist jetzt halt die Frage. Oh, nice. Äh, nee. Wir bleiben auf der Longbow. Mit ja, der läuft es eigentlich zurzeit echt gut. Was haben wir denn jetzt hier so dabei? Longboard braucht man eindeutig nicht so viel Schuss, aber Leben braucht man viel. Schauen wir uns noch die anderen Punkte hier an, was sonst da gibt. Und dann abrichtung Zone. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas, was sich richtig lohnt. Ein neues Schild oder so. Uh, okay. Ja, da ich zweimal blaues Schild. Oh oh oh oh oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ach, komm, es gibt eine neue Kirschwitz Ach, mal so viel nicht. Ach, Tribulator, scheiße. Ja ja, dreh nicht durch, der ich. Okay, okay, okay. Bei schwere Moon. Und Magazin wäre man nicht schlecht. Wir müssen Gas geben. Einwürdig. Nehmen die Kisten hier noch mit, wir gehen hier rechts über den. Wir gucken wir uns die Kiste noch an. Okay, nehmen wir noch mit. Dann hier über die durch den Tunnelbrücken, Dingens, Kirchens und drei Kills hat ja schon wieder einer. Also ein Kill kriege ich immer hin, aber danach wird es schwierig. So, wir haben hier noch kein WC für. Mal kurz. Aha, nix, nix. Drüben. So ein 99er. Nein, ja, 99. Haben wir hier auch oh, nix, nur Mumi. Hier war schon jemand, müssen wir aufpassen. Wir gucken jetzt erstmal, dass wir in die Zone kommen. Schauen wir mal weiter. Kopfhörer sind richtig rum, da ist einer. Den holen wir uns. Natürlich hat er gleich ein Schilder. Sicherlich, ich becher mich weg. Sehr rein, versteckt das sich irgendwo? weiß es nicht. Schwierig zu wissen. wenn man mal so dreist und holen mir jetzt den Loot hier. Vielleicht kriege ich ja auch einen. Ah, hier ist schon jemand. Oh, das ging aber schnell. eine Sekunde erst gelandet. Also gefährliches Tor. Äh. So irgendeiner muss hier sein. da drüben irgendjemand hat ihn gefunden nicht stehen bleiben okay da drüben da drüben Hing natürlich wieder Klassiker und unser High Ground hier oben. Ich glaube, ich habe hier oben auch jemand gesehen. Wir checken es ab. Ah, da sie Wir sind noch Files? Holen uns mal kurz den High Ground hier. Okay, was geht hier ab? Wo? Wo ist der Feind? Der da unten irgendwo. Ich glaube, dass der jetzt gerade gestorben ist. Der mir hier gleich hinterher gerannt. Dass diese R2-Taste immer hängt zur Zeit, geht mir so auf die Nerven. Diese blöde Taste nicht gehängt. Das besser aus. Ja, mit Bangalore wieder. Eine Runde noch mit Bangalore, dann probieren wir mal Rev aus. Was die so macht. Das ist euer Champion. Wenn ich jemand ausschalten, dann komm zu mir. Jo. Runde 1. Was ist denn dieser Octen Sollen weit entfernt. Was soll das sein? Ah, da, warte, okay. gehen wir mal rein. Neues Gebiet kennen wir noch gar nicht. Okay, da geht alles hin. Sehr gut. Mit Schild. Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui, ui, scheiße. Okay, wir gehen hier hin, holen uns Loot und mischen dann damit. Okay, bin ich wohl nicht der Einzige, der das so vorhat. Kein Schild. nicht so praktisch. Jetzt hier gleich ab. Da war gerade einer. Achtung, es gibt einen neuen Killspitzenreiter. Ja, ich habe den Killspitzenreiter eliminiert. Sehr geil. Tango ausgeschaltet. Nein, nee, mein Freund. Ne komm. Rechts beschützt. Geht's zu entscheiden? Der okay. okay. Anscheinend. Okay. Anscheinend. Wir müssen ja einmal durch den Ring springen. Okay. Wo hat's hergeschossen? Setz Sekunde. Okay, sieht ganz schlecht aus. Und ganz schlecht sieht's aus. Ah, da drüben ist einer. Wird aus dem Kamin. Wir waren uns mal ganz gediegen aus dem Staub. Weil wollte ich hier eigentlich ja noch blöden Ring damit nehmen, wie ich schon hier bin. Das ist doch aber nichts verdammt. Zum Glück weiß er nicht, wie wenig Leben ich habe. Ah. Uh, wenn ich nicht so wenig Leben nenne. <lacht> Verdammt. Ja, war doch schon eine ganz gut die Runde. Drei Kills für der hätten wir eigentlich auch noch gut kriegen können, wenn wir nicht vorher von irgendeinem Höhe gesniped worden wären. Ja, ja. Wir haben die nächste Runde. Größter Erfolg. Drei Kills mit Killspitzenreiter. Läuft, läuft. So, die Runde haben wir gesagt, nehmen wir mal Ref. Und schauen der uns der mal an, wie es mit der so läuft. Führen alle zum selben Ort. Ihr dürft natürlich auch gern abstimmen, was ich als nächstes für einen Charakter nehmen soll. Bitte nicht die aber oder Kostik. <lacht> Sonst werden alle Wünsche angenommen. Ich darf vorstellen euer Champion. Oh ja, Champion. Wieder als Beobachter ja, Also ich denke mal, wie bei Fortnite wird man ja auch die größten Chancen haben, wenn man einfach irgendwo Campt am Anfang, The ein bisschen Schau. zurückhält und am Ende dann mitmischt. Aber da habe ich Der halt keinen weg. Bock drauf. Jetzt wollen wir voll rein. Äh, Hydrodam. Mitrodamm ist das Ziel unserer Begierde. Ein Stückchen noch und jetzt raus hier. Ja. Ja, ja das ist ziemlich happig, weil man ständig im Kampf ist, gefühlt. Man kommt immer wieder irgendwo von irgendeiner Ecke einer her. Ja. Man kommt nicht richtig zur Ruhe oder mal zum Heilen. Zumindest da, wo es heiß hergeht. In den Ecken. Ah, keine Waffe. Okay, Freund haben wir auch gleich mit. Eine Waffe wäre gut. Oh ja, ja, ja. Okay. So, wo bist du, mein Freund? Ich oh, keine Chance. Ich muss meine Schilder aufladen. Ja, hier ist meine Schilder hochheilen. Irgendwo waren noch ein Gegner, ich habe es gehört. Ein bisschen Deckung. Und weiter ins nächste Haus. Okay. Brauchen noch mehr Loot. Loot, Loot, Loot, Loot, Loot. Ich hab nämlich kaum Muni. Ah, nicht so meins, nicht so meins. So der Rogue Typ. Muss auch genau aufpassen, was man mir tut. Wir bleiben wir jetzt mal bei der 99., normal ohne so meine, dann nehme ich normalerweise lieber die Alternator. aber hier herrschen andere Regeln. Da muss schnell sein. Eine Minute, bis der Ring sich schließt. Ja, ich weiß. Achtung, es gibt einen neuen Kill-Spitzenreiter. Ja, ich bin's nicht. Aber drei Kills kriegen wir schon noch hin. Wenn wir uns... Noch ja, ein bisschen looten. Okay. Wir müssen dringend die Prowler loswerden. Wir brauchen was Besseres dafür. Prowler ist nicht so meins. Bin ich so auf salben Waffen aus. Ja, ja. Kriege ich schon noch hin. Ah. Ah. Eins, jetzt mal ein großes Magazin, also schwere Waffe hier. Schauen wir uns die Boxen hier noch an und dann bricht im Ring. Ist ja nicht weit, gerade hier durch das Haus. mal Stockwerk hoch. Okay, oh ja, nicht schlecht. Du so. Ah, bin Hier ist noch keiner. Und die Batterien, die liegen echt oft hier rum. Oh, hier haben wir was. Guter Ersatz. Naja, gut, nicht. Auch ein Salben. Salbenwaffe. Ah, ah, ah. Wechsel doch das. ja. Einfach aus. Äh, du weg, du hin. ein bisschen Moon mit. Nation. Kann jemand da oben sein? Ich habe irgendwas gehört. Hier ist noch nichts mehr. Und hier ist nur no, eine im block Gucken noch kurz hier in dem Zwischengang, was sich da so finden lässt. Man meine, doch noch irgendwo eine Waffe haben, die ich mehr mag. Aber will wohl nicht so. Ah, auf jeden Fall hier im Gebäude mal die andere Waffe rein, der Ring haben wir gleich erreicht, War auf jeden Fall schon mal safe, Baus Können wir da den Kampf reinmachen? Oh, sieht ungelootet aus hier. Und euch was Lilanes gesehen? Ich hoffe es ist eine Rüstung. Eine gute Waffe wäre noch nicht schlecht. Oh, es ist eine Rüstung. Es ist doch eine Falle. Es ist eine Falle. Oh, oh, oh. Es stimmt eine Falle. Oh, nice. Okay, ähm. <lacht> das ist eigentlich ganz gut ausgestattet, was den Rest angeht. Wir brauchen jetzt nur noch was für den Mittel- bis Fernkampf. Longbow oder sonstiges 301 wäre natürlich endgeil. Irgendjemand mich. Ja, irgendjemand, der mich schießen kann. Tschüss auf mich. Nicht so wild. Macht mir gar nichts aus. Was haben wir hier? Alternator. Okay. Dann gucken wir uns das doch mal an. Okay. Einzelschuss. Oh, 301. Okay, jetzt ist er Arsch habe ich schon im Sack. Okay, okay wir haben gleich zwei Gegner. Vielleicht nicht so praktisch. Ja. Ah, wie hat denn der mir so sch so schnell so viel Schaden gebrezelt, ey? ist ihm so reingeballert mit der Waffe äh, dem anderen halt schon, wahrscheinlich auch nicht nachgeladen richtig vorher äh, das war nix epic fail naja nächste Runde, neues Glück na ja, hier schöner Bildschirm, sehr schön auch Schützengewehrkills haben wir uns auch geholt Top 5 wird halt sau schwierig. Okay, sieben Kills bisher. Eine tägliche, also zählen die anderen täglichen auch dazu. Irgendwie will er gerade nicht richtig verbinden. Ach doch, da kommt's. Da geht's los. Ja Leute, schreibt doch mal was. Seid nicht so ruhig. Gebt mir Rückmeldungen. Wünscht euch Charaktere. Wünscht euch Code lief. <lacht> Braucht ihr euch nicht wünschen. Der kommt von allein. Uh, neues Hintergrundbildschirm ab. Kommuniziert mit mir. Lasst mich wissen, was ihr denkt. Bin für allen Spaß offen. Oh, hier, kommen. Uh, Ref ist halt echt gut in dem Modus. Sobald irgendjemand mich sieht, weiß ich sofort Bescheid. Ist natürlich schon mal ein großer Vorteil. Okay, okay. Oh, Oh landen wir? Ja, komm, Champion. 13 Siege. Oh, oh oh, okay. 2 hängt wieder. Und geil. So, okay. Der Ring ist wo machen wir denn hin? Sollen wir auch mal einen Ring machen, oder? Wollen oh, wir bis jetzt noch nicht. Ähm. Wir gehen mal hier hin. Oh, Aus hier. Und ein. Bisschen spät. Wir schauen mal, ja ganz schlecht aus. Da geht einiges hin. Da gehen zwei hin, dann gehen wir hier unten hin. Hier geht nämlich gar keiner hin, wie es aussieht. Wir haben gleich eine blaue Rüstung. Er hat eine Rüstung-Waffe. nicht so gut für mich, aber ich habe jetzt auch eine Waffe. war eindeutig die bessere Wahl von uns, so zu machen. Nicht so wie er. Brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Nehmen wir auch nicht. Okay, jetzt gleich wieder hochheilen. Er hat natürlich unsere ganze Mund verballert, der Typ. Ist ja jetzt nicht so schick. Aber hier unten hat er ja noch was. bisschen nachladen. Okay. Ja. Andere Muni hat er. Gut. Internet. Okay, wir haben Besuch. Oder nicht? Okay. eliminiert. Ja. So schnell geht's. Goldener Rucksack. Porno. Porno, porno. Dafür, dass ich den Typ erst zu spät gesehen habe. Ich erst dachte, er wäre da unten in der Ecke. Psst, sei ruhig. Er ist nicht weit weg. Quatsch, die haben immer dazwischen. Die Kommentare kannst du sparen. Weiß Bescheid, Mädel. Oh, ah, haben hier oben steht. schon alles gelootet. Vor nicht viel gucken. Hier ein Wo hier unten noch? Ja, vergessen sie meistens die Ecken immer schön in die Ecken gucken. Oder vielleicht lassen sie auch Zeug liegen, das sie nicht brauchen. Aber wir machen mal, mal unsere Schilden voll. Ganz wichtig. Ja. Wir haben ja auch hier ja, goldener Rucksack. Da geht die Heilung. Speedy-mäßig. Speedy-Gonzales-artig. Okay, irgendwas. geht zum misch. Im nächsten Ring. Ah. Ah. Ich hätte auch die andere Waffe nehmen sollen. Hätte auch bei der P99 bleiben sollen. Ich hatte ihn doch schon fast. Ich hatte ihn doch schon fast, Mensch. mich auch heilen sollen und dann P99 wegschreddern. Ja, ja, hinterher ist man immer schlauer. Naja, paar schöne Kills waren dabei. Nächste Runde. Hey Leute, wie sieht's aus? Ja, hier muss ich mal die Leute einzeln begrüßen. Wenn hier niemand das sagt. Hi Lux und Commander Root. Alles klar bei euch. Ja, gut CodeNet. Ah, ja, Code.net ist auch da, sehr gut. Hab schon gedacht. Der lässt uns heute im Stich. Aber auf den ich immer verlasse. Ja, ja. Schaut mit rein, schaut euch die neue Map an, schaut euch den neuen Modus an. Hier wird werden ein paar Kills pro Runde geboten. Zwei bis fünf sind immer dabei. Ich weiß, wonach du suchst. Ich bin dabei. So, so. Also, wir legen wir hier mit Raffi wieder los. Das ist euer Champion. Die Saison ist eröffnet. Wie schön. So, hier, wie ihr seht, hier unten ist ein neues Gebiet. Statt den paar Häusern ist jetzt hier so eine Arena, die man auch im Trailer gesehen hat. Mit so einem Feuerreifen, da besteht auch eine Mission drin, dass man da hin muss. Ich lande dann gerne hier drüben und hole mir erstmal ein bisschen Loot und mische dann hier bei einem großen Fight mit. Das finde ich eine ganz gute Taktik. Man könnte auch hier landen, wäre auch möglich, aber hier habe ich dann gleich einen High Ground hier drüben. Hier ist einer mit. Ist mal ganz schlecht. Oder? Äh, kannst du vergessen, mein Freund. Ich jag dich, bis du tot bist. Du entkommst mir nicht. Noch ein freund gefunden. Ja, ja, e 2020 Krieg hat nichts gerissen. Bitter, wieder Irgendeine andere Waffe hätte auch noch in der Kiste sein können, anstatt noch mal ein blaues Schild, das ich ja eh schon hatte. Ja, das ist nichts. Es ist nichts. Hm. Ja, ja, ja, ja. Ja, nächste Runde wird besser. Mit so Waffen kann ich halt einfach nicht umgehen. Schwierig ist das. Du, du, du. So, was wählen wir? Wir nehmen noch mal Rev. draußen wartet ein Sieg auf uns. Das ist euer Champion. Okay, 1300 Kills. Natürlich Dicke. Ring Der nächste Ring ist weit weg. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Wir fliegen gerade mittel durch. Oh, das heißt da bitte, wir gehen hier oben aus dem Berg. Wir uns den Berg hier mal an. Sind in der Zone, in der Nähe von der Hot Zone. Hier drin gibt es meistens gleich Waffen. Breut natürlich nicht. Ein Gegner ist auch mit. Lang. Okay. Auch kein Gegner mit. gehabt. Ah, okay, äh, Triple Tank. Wie besser. Ah, nehmen wir statt Hemlock die. noch. Alternator. 2020. Wird. Ja, da unten wird einiges los sein. Ja, aber wohl noch keiner. Oh, hier, ja, die Kisten hätte fast vergessen. Ähm, was lassen wir hier? Ja, lassen wir lassen dich hier, dich hier. Ach, so, brauchen wir eigentlich alles nicht. Egal. Drüben geht's wohl nicht so ab. Ui. Beim Bunker geht's ab. Schauen wir mal beim Bunker nach. Mal von hier oben aus mitmischen können. Im Bunker geht's ab, okay. Irgendeiner hat hier draußen alles geludet. Na, ja, dann schauen wir doch mal da drüben vorbei. Ob da noch irgendwas los ist. Oh, hier kommt einer. Ja, lieber nicht so durchdrehen, ganz... Langsam und behutsam, dann wird es schon nicht so abgehen wie die Hoch trotzdem wachsam. Und dann wird das was. mich selbst zusammen. Okay. Rein. holen wir uns auch gleich. Ja, ich bin im nächsten Ring. Und sich jetzt der andere. Hab ich mischen da auch noch mit. gerade geschossen. dachte, der hätte den schon down gehabt. Es war da, glaube ich, noch ein neuer. Einer mehr noch. Genau, ich hab... Der, genau, der war noch nicht dabei. Ja, ist noch einer, der da dazu Shit. Ah, ich dachte... dachte, da wäre es schon erledigt gewesen, nachdem der eine den anderen gekillt hatte. Da kommt dann noch einer dazu. Hätte ich noch ein bisschen Zeit gehabt, hätte ich mir wenigstens hier das goldene Schildchen nehmen können. Oder Helm oder was auch immer das war. Auf jeden Fall Gold. Aber der war halt gleich hier schon da. Zack, zack geht es hier. weitest du mit einem? Sie stehen auf einmal zwei hinter dir. Nicht so nice. Na komm. natürlich. Ich habe alles, was du brauchst. So. Wir schauen uns hier mal an, was sie in Runde bringt. Was ist das für ein Champion? Ja, 230, Kills. Machbar. Das ist wohl nicht so eine dicke Lobby gerade. Also, da springen wir da 1000 Leute ab, wie immer. Ich könnte auch mal den Platz da drüben versuchen, aber hm, auf, ich will mal durch diesen blöden Feuerring springen, deswegen ab wieder hier hin. Und diesmal gleich ins Haus, da ist auf jeden Fall eine Waffe. Und nicht erst an die Kiste. Da ist nur vielleicht eine drin. Okay. Da gleich mal mit. Leider haben wir wieder kein Schild und nichts von bin unterwegs, im oberen Plateau. Da unten wird gerade gefeitet Und ich habe mir irgendeiner irgendwo auch da ein Schild übrig gelassen. Ja, fuck it. Okay. Gut, hätte ich das gewusst. Ich wurde da Applaus. Applaus. Machen wir uns das mal an hier. Und so nicht. Versteck dich besser, wenn du dich verstecken willst. Diesmal hält dich kein Killschwitzenreiter auf. Der Ring, der Ring ist weit entfernt. Nur in der du, du, ausgeschaltet. du, du, du, du, Okay. Sehr schön. Sehr schön, das ist doch mal ein guter Anfang. Muten wir noch ein bisschen. Ah, wir nehmen die Flat ein. Ist einfach besser. Mal was zum Heilen. Wir haben was zum Heilen. Wäre nehmen, Ganz wichtig. Okay. Also, durch den Ring sind wir durch. Haben wir zur Rüstung geholt sogar. Läuft. Wir gehen mal hier weiter. Da oben kommt irgendwo einer. Sie dich gesehen haben. Ja Mann, hey, dass der mir halt auch gleich das komplette Schild wegschießt, hey, mit dem Shotgun-Schuss. Wie nicht gehört, dass der da oben drauf ist. 120, hey, ist mit dem Leben nicht. Was war denn das für ein übler Lackshot, hey? So Leute, das war's wieder für heute.